optimistische Tagesvorschau mit erfreulicher Auswirkung Themen, warum es sich lohnt, ein positives Tagesaktivitätsgesamtbild schon am Abend vorher zu erstellen. Zum Selbstschutz ist die Bewertung und Einschätzung anderer Menschen notwendig. Weshalb man auf der Erde keinen himmlischen Dualglückszustand erleben kann. Warum einem dankbaren Menschen göttliche Energien zuströmen Aus dem Herzen des himmlischen Liebegeistes ich Bin-Gottheit, verströmt sich über das Offenbarungslicht wieder seine universelle Liebe zu den Menschen, die sich für die unendlich große Fülle seiner Lebensweisheiten und auch helfenden Weisungen gerne öffnen. Heute offenbart sich der Liebegeist im Ich Bin über ein himmlisches Lichtwesen, das auch zugleich das Schutzwesen des Künders ist, über die optimistische Tagesvorschau und Lebenseinstellung, die sehr wichtig für die herzensguten Menschen ist die sich auf die himmlische Rückkehr durch ihre Wesensveredelung vorbereiten. In dieser schnelllebigen und verworrenen Weltzeit sind sie sehr gefährdet in den Sog der vielen negativen weltlichen Einflüsse zu geraten und auf dem inneren Weg in ihre Lichtheimat zu stagnieren oder einmal traurigen Herzens ihre Wesensveredelung entmutigt aufzugeben. Deshalb versucht sie der himmlische Liebegeist in ihrem schwierigen Erdenleben durch den Künder anzusprechen und immer wieder durch hilfreiche Empfehlungen geistig aufzurichten. Er bietet ihnen auch für ihr schwieriges tägliches Leben viele nützliche geistige Hinweise, unter anderem solche zum Selbstschutz sowie auch zu ihrer Selbsterkenntnis. Damit es ihnen trotz beschwerlicher Lebensumstände gelingt geistig weiterzureifen bzw. auf der geistigen Spirale wieder ein Wegstück aufzusteigen, um aus einem höheren, weitsichtigeren Blickwinkel ihr eigenes Lebensumfeld zu betrachten und mit ihren feinfühligen Sinnen wahrnehmen zu können. Dadurch wird es ihnen leichter und schneller möglich, ihre unschönen Verhaltensweisen zu erkennen und auch verständlicher, was sie dafür tun sollten. Um wieder in die herzlichen himmlischen Eigenschaften und Lebensregeln zurückzufinden und zudem ihre früheren himmlischen schöpferischen Fähigkeiten nach und nach zu enthüllen und zu aktivieren, die in ihrer Seele gespeichert vorhanden sind. Ebenso bietet ihnen der Liebegeist in vielen Botschaften ein Wissen aus dem Leben der himmlischen und außerirdischen Wesen und der Natur an, die sie von innen freudig stimmen und ebenso bestärken und anspornen könnten ihren begonnenen himmlischen Rückweg trotz der schlimmer werdenden Weltsituation unbeirrt fortzusetzen. Durch die aufklärenden göttlichen Botschaften können sie erkennen, welches angebotene weltliche oder geistig-religiöse Wissen mehr der Wahrheit entspricht oder aus der Illusion fanatischer oder bösartiger Menschen und jenseitiger Seelen stammt. Daraus kann ihnen mehr bewusst werden, dass sie in einer Täuschungswelt leben. Doch aus diesem irdischen Irrgarten können Menschen oder die erdgebundenen Seelen nur mit der Hilfe des Liebegeistes und seinem aufklärenden, aussagekräftigen geistigen Wissensschatz herausfinden. Durch die tiefgründigen göttlichen Botschaftsaussagen kann bei manchen gottverbundenen, herzlichen Menschen die ehrliche Bereitschaft aufkommen mit der positiven Lebenseinstellung zu beginnen oder diese noch mehr durch die eigenen Bemühungen zu verstärken, wodurch sie geistig aufblühen, trotz ihres zu erduldenden düsteren Lebens unter den völlig nach außen gekehrten herzenskühlen Menschen, denen es in dieser Welt der zunehmenden Katastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen noch gut gefällt. Wahrlich, eine positive innere Lebenseinstellung zu erschließen ist für die himmlischen Heimkehrer in dieser sehr niedrig schwingenden Welt ein geistig schwieriger Entwicklungsweg, weil sie sich ständig mit äußeren negativen Einflüssen auseinandersetzen müssen und oftmals mit eigensüchtigen, rechthaberischen und rücksichtslosen Menschen in Berührung kommen und von ihnen in unnötige und schöne Diskussionen und Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Diese ziehen sie immer wieder in die niedrige Weltschwingung der chaotisch lebenden Menschen hinein, die nicht auf ihre Gedanken achten und auch keine positive Lebenseinstellung haben. Sie leben in den Tag hinein, ohne zu erkennen, welche Lebensweise sie gerade führen, da sie nur eigennützige körperlich-materielle Ziele und Wünsche in dieser Welt verfolgen, die aber für sie zeitbedingt vergänglich sind bzw. sich wie eine Seifenblase bald wieder auflösen. Wenn dann ihr Weltentraum zu Ende ist, verfallen sie in tiefe Traurigkeit und Depressionen und wollen nicht mehr weiterleben. Doch deren geistig orientierungslose Lebenseinstellung kann die himmlischen Heimkehrer anstecken, wenn sie nachlassen, sich mehrmals täglich erneut auf den inneren Liebegeist auszurichten, um mit ihm in herzlicher Verbindung zu stehen oder sich von einem bescheidenen und zufriedenen Leben abwenden, aber auch vergessen, sich täglich neue positive Ziele vorzugeben. Leben sie mehrere Tage geistig orientierungslos und ohne göttliche Ausrichtung, dann werden sie immer mehr von den sehr niedrigen Weltschwingungen erfasst. Die Folge davon ist, dass sie sich zunehmend im negativen Energiefeld der niedrig schwingenden Menschen befinden und aufgrund dessen am Tage seelisch und körperlich energiemäßig schnell abbauen. Die weiteren Folgen davon sind dass sich ihre innere Seele mit ihrer Energieaura nicht mehr über ihren niedrig schwingenden Menschen stülpen und dadurch ihm keine zusätzlichen göttlichen Energien übertragen kann, die sie sonst nachts für das menschliche Leben zusätzlich erhielt. Die Energieübertragung geschieht nur bei einer Seele, die vor der Inkarnation auf Gott ausgerichtet war und diese Lebensart über ihren Menschen fortsetzen möchte. Um eine solche nachteilige Situation zu vermeiden, sollten sich die willigen himmlischen Heimkehrer nach und nach positive Vorsätze für all ihre Lebensbereiche vorgeben. Dieses Ziel können sie nur dann erreichen, wenn sie beginnen, sich täglich schon im Voraus für den nächsten Tag positiv auszurichten. Dadurch verstärkt sich im seelisch-menschlichen Bewusstsein die Bereitschaft zu einer positiven bzw. optimistischen Lebensweise. Dieses Ziel könnt ihr folgendermaßen anstreben und umsetzen, noch am frühen Abend, wenn ihr zur Ruhe gekommen seid und euch körperlich erholt habt, dann versucht im Voraus den nächsten Tag in euren Gedanken optimistisch zu beleuchten und euch selbst positiv zu programmieren. Das bedeutet, ihr wisst im Voraus ungefähr, welche Vorhaben Erledigungen und geistige oder handwerkliche Tätigkeiten am darauf folgenden Tag anstehen und auch, welche Wegstrecken ihr zu Fuß oder mit dem Fahrzeug oder mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zurücklegen werdet. Damit eure Aktivitäten von den göttlichen Kräften unterstützt werden und euch selbst alles gut und erfolgreich gelingt und ihr auch euer Wegeziel im göttlichen Schutz sicher bzw. unfallfrei erreicht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 welche erfreuliche Auswirkung solch eine Vorgehensweise hat. Durch ihre positive Ausrichtung am Abend werden sie bei der Rückschau und Analyse des Tages beglückt feststellen, dass sie über den Tag keine negativen Gedanken hatten und ihre Aussprache eine edlere Ausdrucksweise aufwies. Diesen positiven Zustand erlebten sie an den Tagen nicht, an denen sie keine positive Tagesvorprogrammierung gemacht hatten. Das erfreuliche Tageserlebnis kommt nur aufgrund der vorhandenen geistigen Umstände zustande, die sich der Mensch durch seine Bemühungen positiv zu leben selbst schuf. Dadurch befindet sich sein seelisch-menschliches Bewusstsein in einer angehobenen Schwingung und dies wirkt sich auch positiv auf die Zellschwingung des menschlichen Zentralgehirns aus worin eine Ansammlung von unzähligen geistig-weltlichen Begriffen aus dem menschlich-kosmischen Leben gespeichert sind. Wenn zum Beispiel der Mensch denkt und spricht, dann wählt die in der Schwingung angehobene Steuerzentrale des Gehirns nur höher schwingende Speicherungen zum Denken und Sprechen aus. Die Gehirnzellen passen sich der momentanen Schwingung des seelisch-menschlichen Bewusstseins an, deshalb spricht der Mensch höher schwingende Wörter aus die vom Sinn geistig aussagekräftiger sind, als wenn er niedrig schwingt und sich energielos und müde fühlt. Das ist eine kosmische Gesetzmäßigkeit, in welche alle Schöpfungswesen einbezogen sind. Habt ihr schon damit Erfahrungen gemacht? Wie ihr aus der göttlichen Schilderung erfahren habt, können eure Bemühungen, sich schon am Vortag optimistisch für den nächsten Tag auszurichten, erfreuliche Auswirkungen haben. Dies trifft auch zu, wenn ihr morgens und abends eine kurze Ansprache der Zellen zu ihrer positiven Ausrichtung durchführt. Nun, positive, unterschiedlich schwingende Energiefelder befinden sich in der unteren irdischen Atmosphäre und entstanden nach und nach in Jahrtausenden durch die Herzensgebete der auf Gott ausgerichteten Menschen. Aus ihnen können positiv ausgerichtete Menschen die sich einen positiven Tagesablauf vorgegeben haben, zusätzlich Energien schöpfen, die sie und ihre inneren Seelen beglücken können. Dadurch fällt es ihnen viel leichter, energiereicher über den Tag zu kommen bzw. freudiger ihre Aktivitäten durchzuführen. Wahrlich, es lohnt sich schon am Abend, aber auch in der Frühe, sich für den neuen Tag im Voraus einen positiven Ablauf gedanklich vorzugeben. Das bewirkt, dass ihr anstatt mit einem Grausen oder Widerwillen, optimistisch und gut gelaunt den neuen Tag beginnt, weil ihr magnetisch mit einem positiven Energiefeld über eure Seele in Verbindung steht. Dann befindet ihr euch in einer höheren Bewusstseinsschwingung und euch geht eure Arbeit viel besser von der Hand, weil ihr mehr innere Antriebskraft aus dem positiven Energiefeld besitzt wodurch ihr am Tage noch zusätzliche Aufgaben gut erfüllen könnt, die ihr aber sonst, ohne positive Tagesvorprogrammierung, niemals bewältigt hättet. Der himmlische Liebegeist bietet euch diese Möglichkeit auch deshalb an, weil viele der himmlischen Heimkehrer durch eine falsche bzw. negative Lebenseinstellung den Tag beginnen und dadurch immer mehr energetisch abfallen. Aus diesem Grund fühlen sie sich öfter unwohl und manche werden depressiv. Ihr körperliches Unwohlsein und ihre Depression verstärken sich dadurch, weil sie sich große Sorgen über ihre täglich zunehmende Energielosigkeit und Antriebsschwäche machen und infolgedessen fallen sie noch tiefer in der eigenen Bewusstseinsschwingung und geraten in die negativen Energiefelder, welche die Weltmenschen täglich steuern. Wer von euch herzlichen Menschen sich im Voraus positiv auf den nächsten Tag auszurichten beginnt, der erhält bald die Bestätigung der göttlichen Empfehlung. Gott, der universelle Liebegeist, möchte jeden Menschen und ebenso allen jenseitigen belasteten Seelen helfen, sich wohlzufühlen, weil sein Wesen von den himmlischen Wesen bei seiner Erschaffung darauf ausgerichtet worden ist. Da in jedem Lebenskern der Wesen die Essenz seines himmlischen Bewusstseins enthalten ist, fühlt er mit ihnen. Aus diesem Grund möchte er jedem Wesen von innen helfen, aus seiner niedrigen Schwingung und auch von der Verbindung mit negativen Energiefeldern herauszufinden, um mit einer positiven und lebensaufbauenden Schwingung wieder dem herrlichen himmlischen Leben näher zu kommen wo einmal ihr inneres feinstoffliches Lichtwesen im unbelasteten reinen Zustand glückselig im Dualverbund lebte. Seid euch dessen mehr bewusst, zu einer positiven Tagesausrichtung gehört eine optimistische Lebenseinstellung, die in den Empfindungen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 weil sein seelisch-menschliches Bewusstsein dafür noch nicht aufgeschlossen ist oder die Bewusstseinsgleichheit bzw. gleiche Wellenlänge von Herz zu Herz, seelischer Lebenskern, fehlt. Wahrlich, jeder Mensch hat durch seine Lebenseinstellung und Gemütsverfassung einen größeren Einfluss auf seine Gesundheit und sein Wohlbefinden, als er annimmt. Eine länger anhaltende schlechte Gemütsverfassung eines Menschen wirkt sich unmittelbar auf die Entstehung und den Verlauf von Krankheiten aus. Doch dagegen macht ihn eine beständigere positive Gemütsverfassung wieder gesund. Zufriedene und bescheidene gottverbundene Menschen befinden sich öfter in einem inneren glücklichen Zustand und sind nicht nur gesünder, sondern leben meistens länger, weil dieser positive Lebenszustand ihre körperlichen Abwehrkräfte aktiviert und stabilisiert, denkt bitte daran. Dem Menschen bieten sich naturgesetzliche und auch zusätzliche Energiequellen anderer Art an, die euch der Gottesgeist nun aufzählt – wahrlich, Menschen können von verschiedenartigen Kräften aufgeladen werden, zusätzlich zu denen, die aus den energetischen Basen der Zellkerne stammen und ihren Körper automatisch mit einer bestimmten Energiemenge nach genetischen Vorgaben in der Nacht und am Tage am Leben erhalten. Außerdem kann ein herzlicher gottverbundener Mensch durch ein auf den Liebegeist ausgerichtetes positives Leben von ihm aus dem seelischen Lebenskern zusätzliche Energien zur Zellaufladung erhalten. Darüber hinaus stehen ihm auch positive hochschwingende Kräfte aus den atmosphärischen positiven Energiefeldern zur Verfügung, wenn er tagsüber eine positive Lebensweise führt. Zudem nimmt er über die Nahrung in umgewandelter Form Kräfte auf. Auch die Kräfte aus den Elementen Wasser, Luft und Erde in geringer Menge bereichern seinen Energiehaushalt. Ebenso die der Sonnenteilchen, welche durch die irdische Atmosphäre dringen und die Erdoberfläche bestrahlen und dann über die menschliche Haut in die energetischen Basen der Zellkerne vordringen und die darin enthaltene Energie verstärken, wodurch sich der energetische Haushalt des Menschen vermehrt. Doch es gibt auch negative, zerstörerische Energiequellen, die sich die tief gefallenen Wesen auf der Erde schufen. Zum Beispiel fließen den Menschen Negativenergien zu, wenn sie sich mit künstlerischen Darbietungen oder mit weltlichen oder geistigen Vorträgen aus ihrem Verstandeswissen vor eine kleine oder größere Menschenmenge stellen, wenn sie sich mit ihrer stolzen dominanten und rechthaberischen Lebensart vor anderen persönlich aufwerten und darstellen oder wenn sie mit einem herrschsüchtigen und gewalttätigen Verhalten andere Menschen unterdrücken und ihnen Angst einflössen. Dies sind nur einige von mehreren negativen Energiequellen, mit denen sich unbewusst so geartete Menschen täglich aufladen. Doch für die himmlischen Heimkehrer ist es sehr schlimm, wenn sie sich noch mit solchen Negativenergien mehr oder weniger täglich aufladen und belasten, weil sie es sehr schwer haben werden von den negativen Energiefeldern, die sie bisher steuerten, frei zu werden. Dies nur zu eurer Bewusstwerdung und Unterscheidung der Kräfte. Menschen blühen auf, wenn in ihrem Umfeld positive Menschen leben, die sich eine erfreuliche Lebensbasis schaffen konnten. Solche positiv ausgerichteten Menschen können sich am Gedeihen und Erblühen der Pflanzen immer wieder sehr erfreuen. Die Verbundenheit zu den Pflanzen erhebt ihre innere Stimmung, dadurch kommen sie mit den atmosphärischen positiven Energiefeldern im seelisch-menschlichen Bewusstsein in Verbindung. Dies verschafft ihnen eine hohe Bewusstseinsschwingung und zusätzliche positiv geladene Energien die in den Energiebasen der Zellkerne als Vorrat gespeichert und dem Körper im nächtlichen Schlaf dosiert, nach genetischer Vorgabe, übertragen werden, damit sie sich am nächsten Tag wohlfühlen und gut gelaunt ihre Aufgaben und Pflichten erfüllen können. Zufriedenheit und Freude entkrampfen das zentrale Nervensystem des Menschen, weil es positive Kräfte sind, die die menschlichen Zellen aufbauen und harmonisieren. Dadurch fühlt sich der Mensch wohl und ist glücklich und dankbar. Dankbarkeit aus dem seelischen Herzen enthält die himmlische Demutskraft. Jenem Menschen fließt sie von innen herzu, der zum Beispiel für eine gute Tat oder einen Ratschlag freudig dankt. Und wer einen Dank freudig entgegennimmt, ohne sich für seine Leistung und Hilfe persönlich aufzuwerten, dem strömen vom dankenden Menschen göttliche Energien zu. Diese himmlische Gesetzmäßigkeit beruht auf Geben und nehmen bzw. einem gerechten Energieausgleich. Der Liebegeist korrigiert nun einen Denkfehler vieler geistiger Menschen, die irrtümlich glauben, dass es ihnen nicht zusteht, andere Menschen zu bewerten. Doch aus der himmlischen Sicht ist dies keine Ungesetzmäßigkeit und auch keine Erniedrigung eines Menschen. Das Bewerten bzw. Beurteilen entspricht nicht dem Verurteilen bzw. Richten, deshalb könnt ihr ohne Weiteres die guten oder schlechten Verhaltensweisen einzelner Menschen in eurem Umfeld bewerten. Wahrlich, das menschliche und auch seelische Bewusstsein benötigt zur Unterscheidung von Menschen das Wissen über die guten und schlechten Wesenseigenschaften. Entsprechend dem seelisch-menschlichen Bewusstseinsstand kann ein Mensch vorurteilslos die Verhaltensweise anderer Menschen bewerten, ohne sich von jemand beeinflussen zu lassen. Dies ist für ihn notwendig, damit er die Menschenkenntnis erschließt, um sich selbst vor Schauspielern den Menschen und Betrügern zu schützen. Durch die Bewertung bzw. Einschätzung nahestehender Menschen erkennt er ohne eine rosarote Brille aufzusetzen, mit welchen Menschen er es zu tun hat. Leider haben noch viele geistig orientierte Menschen eine rosarote Brille auf, die alle Menschen, ohne ihre Lebensweise zu unterscheiden, nur positiv sehen wollen, wodurch sie sich selbst unbewusst in die Irre führen. Auch wenn ihr euch auf dem inneren Weg befindet, könnt ihr von den unschönen Eigenheiten anderer Menschen sprechen, die euch aufgefallen sind. Euer Verhalten entspricht in keiner Weise einer Wesenserniedrigung, sondern ermöglicht euch, euch ein objektives Bild von bestimmten Menschen zu machen, die mit euch etwas zu tun hatten oder noch haben. Durch das Bewerten – es ist eine Einschätzung eines oder mehrerer Menschen – erspürt ihr von ihnen immer deutlicher, wie weit ihr im Gespräch mit ihnen gehen könnt bzw. mit welchem Wissen ihr euch besser zurückhalten solltet weil sie es entweder geistig nicht erfassen oder aggressiv reagieren könnten. Darum solltet ihr die Einschätzung bzw. das Bewerten von Menschen nicht außer Acht lassen, denn dies ist in dieser eigensüchtigen Welt für euch himmlische Heimkehrer zum Selbstschutz sehr wichtig. Um eure eigene positive Lebenseinstellung erweitern zu können, wäre es für euch hilfreich, im Alltag Oasen bzw. in Sälen der Ruhe zu finden. In der äußeren und inneren Stille könnt ihr besser eure Gedanken registrieren und euren Körper wahrnehmen. Entspannende Körperübungen oder Wald- und Wiesenspaziergänge sind nur einige Möglichkeiten, die euch bei euren Bemühungen unterstützen, eine positive Lebenseinstellung aufzubauen und zu fördern. Doch leider erlebt ihr immer wieder Lebensphasen, die es verhindern, dass ihr am Tag eine positive Lebenseinstellung habt. Hindernisse sind die unerfreuliche Resonanz eurer gesetzten Ursachen, die ihr als Wirkung zu spüren bekommt und die euch wiederum in Freudlosigkeit bringen, weil eure Seele darüber traurig gestimmt ist, dass ihr eine unschöne Verhaltensweise nicht erkennt oder wahrhaben wollt, trotz der gut gemeinten Hinweise anderer Menschen. Dadurch weist sie unverändert dunkle Schatten am Lichtkörper auf die aus den himmlisch fernen Verhaltensweisen des Menschen oder der Seele aus jenseitigen Existenzen stammen. Darum ist es notwendig für die himmlischen Heimkehrer, ihre Lebensweise mehr kennenzulernen, ihre erkannte negative Einstellung in manch einem Lebensbereich aus einer höheren Sicht zu beleuchten und in eine positiven Richtung zu korrigieren. Wahrlich, so erhaltet ihr immer mehr die Verbindung zu eurer Seele, die euch mit Gedankenimpulsen und Bildern zur Erweiterung eures Bewusstseins lenkt, damit ihr euch euer kosmisch-himmlisches ewiges Leben besser vorstellen könnt, dass euer geistiges Wannerziel schon auf Erden sein sollte. Trifft dies bei euch zu oder beschäftigt ihr euch noch mit unwesentlichen Informationen aus verschiedenen esoterischen Quellen, die euch geistig verwirren, weil ihr diese noch nicht richtig einordnen könnt? Verliert bitte keine irdische Zeit mit solchen Informationen, die euch gedanklich sehr beschäftigen, von denen ihr jedoch nicht wisst, ob sie der Wahrheit entsprechen oder nur erfunden sind, weil sie euch in die Irre führen sollen. Ihr geistig orientierten Menschen! Habt bitte keine Weltuntergangsstimmung, denn sie zieht euch nur in der Schwingung herunter, weil ihr sonst durch solche negativen Gedanken von zerstörerischen negativen Energiefeldern beeinflusst und immer mehr gesteuert werdet, je öfter ihr so denkt. Wartet bitte geduldig ab! Bis ihr einmal in einem höheren Bewusstsein direkt aus dem Lebenskern eurer Seele vom himmlischen Liebegeist oder über reine Lichtwesen entweder noch hier auf Erden oder in anderen materiellen oder jenseitigen feinstofflichen Bereichen eure wichtigen geistigen Fragen beantwortet bekommt, welche für euch auf der kosmischen Reise ins himmlische Sein zu eurer geistigen Orientierung besonders nützlich sind, vergesst bitte nicht! Nur durch eure Bereitschaft geistig weiterzureifen und durch eure Bemühungen, eure unschönen Wesenszüge zu wehregeln, erhaltet ihr vom Liebegeist zusätzliche Lebenskräfte. Sie sind für euch der erforderliche Treibstoff, um in lichtvollere Fallbereiche nach eurem menschlichen Leben zu kommen oder von geistig höher entwickelten Wesen mit ihren Raumschiffen abgeholt zu werden, wenn das irdische Leben dem Ende zugeht. Bitte versteht! Den Endzeitpunkt des irdischen Lebens wird euch der Liebegeist nicht nennen, weil ihr sonst euer Leben in die falsche Richtung lenken könntet. Lebt täglich gut ausgerichtet auf den Liebegeist in euch bzw. auf ihn in der himmlischen Urzentralsonne, und lebt auch in der irdisch-kosmischen Gegenwart ohne Ängste und Sorgen. Dann erlebt ihr den Übergang in eine andere kosmische Dimension bzw. in andere Welten einer höheren Bewusstseinsschwingung ungefähr so, als wenn ihr von einem Wohnraum in den anderen leichtfüßig und unbesorgt gehen würdet. Wartet ab, bis euer Leben auf der Erde dem Ende zugeht und macht euch im Voraus keine nutzlosen Gedanken, wie dies einmal geschehen wird. Das rät euch der Gottesgeist zu eurer erstrebten positiven Lebenseinstellung. Ihr gottverbundenen, herzensguten Menschen, diese göttliche Botschaft sollte euch anspornen zu erkennen, wie wichtig es ist, eure Lebenseinstellung positiv auszurichten. Nur dadurch könnt ihr in eine höhere Bewusstseins- und Lebensschwingung kommen und darin konstant verbleiben. Infolgedessen ergibt sich dass ihr noch weitere negative Eigenheiten bei euch erkennt und es euch mit der göttlichen Hilfe möglich wird, diese für immer zu lassen. Dann habt ihr es viel leichter von Tagesbeginn an beständiger im positiven Energiefeld zu leben und dadurch habt ihr eine viel größere Tagesenergiemenge zur Verfügung. Diese erhebt euch in der seelisch-menschlichen Bewusstseinsschwingung und prägt euch, auch für andere erkennbar zu einem optimistischen und fröhlichen Menschen, der sich zum Beispiel an Kleinigkeiten in der Natur oder über eine zuvorkommende nette Geste eines Menschen oder liebevolle Worte besonders aus seinem Herzen freuen kann. Wollt ihr mit solch einer optimistischen Lebenseinstellung schon heute beginnen oder diese fortsetzen, die euch der universelle Liebegeist anrät?